Hier stellen wir euch Begriffe und auch Produkte vor, die im IT-Sicherheitsbereich verwendet werden. Heute geht es um den Begriff, was ist ein SIEM? Man kann sich das so vorstellen, dass das SIEM eine große Datenbank ist, welches alle Ereignisse von vielen Systemen zusammen aufsammelt, wie zum Beispiel von Servern, Workstation, Arbeitsplätzen, Switches, Firewalls. Mail-Relays, VPN-Gateways und so weiter. Diese Daten laufen alle in einem zentralen System. Das hat gegenüber dem Vorteil gegenüber von den Einzelsystemen den großen Vorteil, dass man hier die Daten korrelieren kann. Im Normalfall haben wir zum Beispiel bei einem Angriff, dass man erst durch eine Firewall durchkommen muss. Hier muss man nachher die Logs wieder einzeln auswerten. Dann greift man zum Beispiel auf einen Webserver oder auf einen Exchange-Server zu. Hier hat man wieder Logs, die anfallen und greift danach das Netzwerk dahinter an. Hier hat man alles einzelne Systeme, wo man quasi später bei einem Vorfall, wenn man diesen aufarbeiten möchte, einzelne Logs ausarbeiten muss und wenn man das erkennt, dass es eigentlich schon viel zu spät ist. Der große Vorteil bei einem Siem ist nun, dass alle Daten zentral in einem System gespeichert werden. Dadurch, dass jetzt nun alle Daten zentral an einem System zusammenhängen, in dieses System ganz anders reagieren, weil es jetzt Zusammenhänge ähm, erkennen kann. Man spricht hier vom Korrelieren von Daten. Diese können jetzt dann quasi einzeln ausgearbeitet werden und im Optimalfall sogar so weit gehen, dass dieses System ein Automatic Response anbietet. Hier kann es zum Beispiel erkennen, wenn ein Vorfall ist, sagen wir mal zum Beispiel, ein SSH-Server wird quasi mit einem Brute force attack Angegriffen, also sprich, dass man wie ein Wörterbuch verwendet, um quasi einfach stur die Kennwörter auszuprobieren, dass man in das System eindringen kann. Wenn dieses im 7 erkannt wird, kann das quasi hingehen und mit einem Automatic Response zum Beispiel über die ähm, eingebaute Firewall ähm, die Adressen einfach blockieren und quasi den Administrator informieren, noch bevor etwas passiert. Das Team, das ich als Open-Source-Produkt verwende, ist zum Beispiel VASU. Hierzu erstelle ich noch ein anderes Video, welches ähm, eine große Übersicht über den Funktionsumfang gibt, wie zum Beispiel Office 365-Auswertung, Sicherheitsauswertung, Compliance-Check, Auditing, Clientsverwaltung und so weiter. Das Video wird in Kürze erscheinen, das könnt ihr euch auch gerne ansehen und da würde ich mich freuen, wenn euch die Videos gefallen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Oder den Kanal abonniert. Dankeschön.